Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improve Wi-Fi und heute anlässlich der gestrigen Veröffentlichung von Biontechs Quartalzahlen für das erste Quartal 2021. Darauf werden wir schauen, genauso wie auf die Absatzzahlen bezüglich des Covid-Impfstoffes von Biontech und den damit zusammenhängenden auch Kosten, die im ersten Quartal höher ausgefallen sind als im letzten Jahr, einfach darauf zurückzuführen sind, dass auch Pfizer da damals viele Kosten übernommen hat und die jetzt sozusagen rüberschiebt auf Biontech, ähm, aber dazu später mehr, also viel Spaß beim Video. Bis zum 6. Mai 2021 haben Biontech und Pfizer weltweit rund 450 Millionen Covid-Impfstoffdosen in 91 Länder und Regionen ausgeliefert und darüber hinaus haben die Unternehmen aktuell für 2021 Vereinbarungen für die Lieferung von rund 1,8 Milliarden Impfstoffdosen geschlossen, sowie bereits erste Liefervereinbarungen für 2022 und darüber hinaus. Ja, und Gespräche über zusätzliche Impfstofflieferungen für das Jahr 2021 werden aktuell darüber hinaus auch noch geführt. Und da ist natürlich die Frage entscheidend, wie es mit den Produktionskapazitäten von Biontech aussieht derzeit und in Zukunft. Biontech geht davon aus, dass die jährlichen Produktionskapazitäten für BNT 162 B2 gegen Ende 2021. Es laufen derzeit mehrere klinische Studien zur Erweiterung der Zulassung von dem Impfstoff für zusätzliche Bevölkerungsgruppen, etwa Kindern zwischen 6 Monaten und 11 Jahren. Ich bin nicht so tief drin in der Materie, aber wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es bereits auch einige Länder ähm, oder eventuell jetzt mittlerweile sogar noch deutlich mehr Länder, die den Impfstoff auch schon durchaus für jüngere Altersgruppen Zulassen. Doch genug, jetzt mal die finanziellen Zahlen zum Impfstoff und hier schauen wir auch natürlich auf das Ergebnis für das erste Quartal 2021, aber wichtig es ist es ungeprüft, dementsprechend könnte sich da noch was ändern. Das der Umsatz ähm, ist mit 2,048 Milliarden Ordentlich angewachsen im Vergleich zum ersten Quartal 2020. Dort betrug er 27,7 Millionen Euro. Kommen wir jetzt zu den Umsatzkosten von Biontech. Die beliefen sich für das erste Quartal 2021 auf 230 Millionen Euro ungefähr. Im Vorjahr, also im ersten Quartal 2020, betrugen die Umsatzkosten nur 5,9 Millionen Euro, also eine drastische Steigerung, worauf ist sie zurückzuführen, wenn doch eigentlich die Entwicklung schon im letzten Jahr mehr oder weniger abgeschlossen war und in der Pharmazie ja generell in Entwicklung höchsten Kosten anfallen. Das ist damit zu erklären, dass Pfizer und BioNTech ja zusammen den Impfstoff entwickelt haben, beziehungsweise ähm, hauptsächlich natürlich hier die Technologie von Biontech zum Tragen kommt, aber Pfizer natürlich auch zunächst vor allen Dingen Kapital bereitgestellt hat und auch Know-how, also für die Entwicklung etc. pp. Da ist natürlich gut, wenn man so einen großen, breiten, aufgestellten Konzern noch an der Seite hat. Auf jeden Fall war es so, dass Pfizer einen Großteil der Kosten zunächst übernommen hat und die werden jetzt rücküberführt an biontech im rahmen der vertraglichen Kolla <lacht> kollaborationskonditionen die da vereinbart wurden das ist nicht der einzige grund warum die umsatzkosten gestiegen sind dazu kommt natürlich noch standort deutschland natürlich dass neue mitarbeiter auch in deutschland eingestellt wurden und diese werden natürlich in deutschland auch nicht schlecht bezahlt wenn man es mal im globalen Wettbewerb sieht, gerade auch dann was die Sozialversicherungskosten ähm, angehen. Weitere Kostenfaktoren waren auch noch die Verwaltungskosten. Wenn ich die Zahlen noch richtig im Kopf habe, dann waren das ungefähr auch 30 Millionen, die da dazugekommen sind. Entwicklungs- und Forschungskosten waren allerdings bei den Umsatzkosten der erheblichste Teil mit ähm, über 200 Millionen Euro. Ja, stellt sich jetzt nur noch die Frage, was ist denn hängen geblieben von den hohen Absatzzahlen beim Impfstoff und dieses Ergebnis für das erste Quartal 2021 beträgt 1,28 Milliarden Euro und das ist ein erheblicher Anstieg im Vergleich zum ersten Quartal 2020, wo der Uh, Umsatz 53 Millionen Euro Betrug. Schauen wir auf die Liquidität von Biontech. So muss man sich auf jeden Fall keine Sorgen machen. Dort stehen über 800 Millionen Euro bereit, um letztendlich Forderungen, Verbindlichkeiten zu bedienen und natürlich auch, um die Produktionskapazitäten auszuweiten durch Investitionen. Und letzter ja nennenswerter Fakt sozusagen zum Ende des Quarta ersten Quartals 2021 hatte Biontech über 240 Millionen ausstehende Aktien. Ja und jetzt, bevor wir zur endgültigen Bewertung kommen, möchte ich noch einmal kurz ja, das ansprechen, was auch durchaus sehr stark durch die Medien gegangen ist in letzter Zeit, nämlich die Äußerung von Joe Biden, US-Präsident, welcher sich dafür ausgesprochen hat oder zumindest äh, so diesen Gedanken hatte, dass man jetzt diesen Patentschutz aufhebt, äh, um letztendlich auch ärmeren Ländern äh, die Möglichkeit zu bieten, diesen Impfstoff herzustellen. Und das ist in dem Fall sehr... Ja, scheinheilig schon ein bisschen, weil äh, Joe Biden selbst jemand war, der Exportbeschränkungen für die Pharmakonzerne in den USA verhängt hat, welche den Covid-Impfstoff produziert haben. Und dementsprechend hat er da auch doch für sein Land, das kann man ihnen ja auch nicht, nicht negativ irgendwie entgegenhalten, aber hat da egoistisch gehandelt und jetzt ja, will er das irgendwie wieder retuschieren, gut machen. Aber ähm, da müssen sich, glaube ich, die BioNTech-Aktionäre, ich bin persönlich keiner, nicht allzu große Sorgen machen, meiner Einschätzung nach. Ja, man kann sich ja mal schnell ändern, aber ähm, Frau Merkel hat schon durchaus Rückendeckung gegeben in diesem Fall und BioNTech wird ja auch ihre Produktionskapazitäten so ausweiten, dass dann genügend Impfstoff auch in die Entwicklungs- und Schwellenländer geliefert werden kann und dementsprechend dorthin. Für den asiatischen Raum, sage ich mal, ähm, expandiert Biontech derzeit auch mit ihren Produktionsstandorten. Beziehungsweise auf jeden Fall ein neuer Produktionsstandort ist dort in Planung. Bei einem derzeitigen KGV circa von über 2000 ähm, und bei einem ja, anwendbaren Modell zur Einbeziehung zukünftiger Wachstumsraten two stage free cash flow to equity model. Ist bei EonTech momentan auch deutlich überbewertet, ungefähr 200%. Fairer Wert wäre da bei ungefähr 55 Euro. Ich denke, das ist dann schon wieder zu niedrig. Aber wenn die Aktie jetzt bei 90 Euro stehen würde, würde ich sagen, da kann man vielleicht nur reingehen. Jetzt ist sie mir wieder ein bisschen zu überhitzt. Wenn ich allerdings schon vor wenigen Monaten eingestiegen wäre, zu einem attraktiven Preis, würde ich die Aktie weiter halten. Sehr zukunftsträchtig. Mal schauen, was da noch wird. Ich hoffe, dass mit dem Patentschutz das klärt sich und wird nicht aufgehoben. Deswegen echt mal wieder ein richtiger Rückschlag. Biotech sehe ich persönlich langfristig. Ansonsten als einer der großen neuen Pharmakonzerne in Deutschland. Und vielleicht ja irgendwann dann auch mal sehr, sehr sicheres, Festes. Und vielleicht einer der größten DAX-Konzerne. Aber das ist natürlich langfristig Zukunftsmusik. Auch hier ist der Wettbewerb hoch. Eine ausführliche Marktanalyse habe ich noch nicht gemacht zu dem Unternehmen. Aber das wäre auch mal interessant, ob es da. Vergleichbare Unternehmen gibt mit ja, vergleichbaren Fortschritten. Bisher war Biontech ja hauptsächlich ein Forschungsunternehmen und konnte aber durchaus jetzt durch die rasanten Wachstumsraten ihre Bilanz weiterhin relativ ordentlich halten. Deswegen solides Unternehmen, hohe Zukunftsmusik, aber derzeit zu teuer. Mein Fazit in dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.